<lacht> ja wollen, ja es geht los! Äh, sag, mir sag mir deine Chords, sag mir deine Schutzzeit ist vorbei, meine Chords und du bist neben mir. Okay okay, äh, lass, wieder, lass runter irgendwie, ja. Ja, lass wieder zu so, äh, uns runter. wir müssen aber weg, wir müssen weg. Ja aber unser Eis ist noch drinnen und ich bin mir halt sicher wie viel. Ja okay dann lass, wo war das so? Da. Kann ich sein dass unser Eis ja. noch drinnen ist, aber wir sollten ähm, trotzdem aufpassen. Boah die, die drei Zuckerer. yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Aber oder? Ja, aber das machen wir wieder nur. Ich hab drei Paper gekriegt. Same. Ja, gehen wir uns dann zu unserem Ofen oder wegen dem Eisen ist egal. Ja, ja, nee, ja, nee, ja, komm, komm, komm. Ich bin mir nicht sicher, mhm. wie viel Eisen drin ist. Ich auch nicht. Aber wir haben gleich. Wie viel Essen hast du? Ich habe noch zwei. Ich habe noch ein Raw Rabbit, ein Raw Chicken und zwei Cook Chicken. Okay. Wahrscheinlich dann. Ihr vier. Instant ist, ein, ist sofort raus, weil die, äh, die einer äh, ein Team weiß und die haben acht Kills. Die haben schon Fambo. Wahrscheinlich. Ja. Ist dann davon nur. Bin raus. Ja. Von. Ja. Dann müssen wir sofort raus. Das brauchen wir auch ab und dann gehen wir sofort raus. Jo ich hab wohl ein Holz Jetzt alles jump. Und wrong. Jo. Alex, Alex, Alex wechseln. Richtig. <lacht> <lacht> <lacht> das muss dafür nicht zu einfach sein. Also jetzt einfach abbauen. Genau. Einfach, einfach weg hier. Jo. Glaubst du die sind nur die Ja, kann ich schon sein. Du kriegst. So jetzt, nur spremst wie Ja, aber ich ist einmal trotzdem cool, ich will ein bisschen reichen, ich bin noch richtig da. Ja, hier, hier ist ein Hase, hier ist ein Hase, vielleicht gibt da was. Ja, ich okay, bin nur Fels. Ja, moin. Aber ich sprint einmal nicht, gell. Ja, ja. Passt. Nice, essen. Wie viel Holz hast du eigentlich? Ich hab 40 Holz. äh... Es genau. also, Jetzt okay, das Ich Es 40 nicht. sind gar nicht. so wenig online. Drei Ich sind noch drauf. Ich hab mal, er die ganze Zeit, hm? Hm. Das ist Gold. Tja, sich haben wir. Ah, bitte, bitte, bitte. Nice. <lacht> das Einzige, was wir brauchen, ist Essen, ne? Ja. Okay, okay, dann. Okay. Jo. Ich habe jetzt vier Rucksäcke. weiß nicht, aber ne? wir brauchen müssen 8 Jo. Da ist noch ein Hase. Ja, Oder lass mal weiterlaufen. Da ist das ist nicht gut. Da ist, ist ein Hühnchen. Nee, ein Hase. Jo. Das sind, das sind Babyhasen. Ja. Das ist, das ist schlecht. Die bringen nix? Nee, nee, die bringen auch nix. Jo. Aufpassen! Alex? Ich sneak. Ja. Ja, komm. hier komm. Dennoch. Haha, aber das war schon. Also deshalb. Ja. Ich trau mir nicht. <lacht> Ich will heute nichts falsch machen. <lacht> ja, okay, Komm. Nicht, dass wir an so einem Bild sind, dann jetzt dann. Ja, uh, uh, uh. Auf Hasenjagd, nice. Scheiße. Da sind schon wieder Blumen, cool. Er <lacht> ja, ist schon wieder weg, wo ist er denn? Drink. Hühner, ich brauche ein Essen, aber gibt es kein Essen. Das ist nicht so viel. Die anderen Haus. Der hat hat nichts gegeben. Ja, finde ich noch an, hey. Komm, okay, so. da. Oh, way, oh, way, oh, Ah, oh. Kühe uh, werden nice. Ähm, hier ist das Schlucht. Jo. Ich schau mal kurz, ob da jemand war. Sieht nicht Ah, ne, da ist, da war noch keiner. Okay. Lass da beim Wasser mal runter. Sollen wir schon oben? Ja, ja. Okay, bin das da mal genug oder was? Oder Eisrüstung ja halt schon noch mal. Ja, ich weiß. Das ist halt auch. Ich bin noch da oben auf dem Berg. Ja, ähm, da ist so ein Wasserfall. Du mal jo. da ist auch noch ein Hase, den nehme ich mit. Wir haben ja echt richtig Hungerprobleme irgendwie. Das ist so hart, Alter. Jo. Jetzt mal Eisner hier abgebaut. So ungewohnt nicht zu sprinten, aber das darf man sich Nein, ja das ist nicht leisten. zu sprinten, das ist, das ist, das ist zu sprinten. So, ich komm jetzt mal oben, bevor irgendwas schief geht. Das, ah, ich so, Oh, das ist ein wo ist der Wasser? Tomi soll jumpen? Ja. Domi? Ja moin. Richtig schöner Lift. Like! Squid. Ja, brauchst du irgendwas als Eisen, aber wir haben halt nichts in Eisen. Ja, ich kann nicht. Halt. So ja. Nice. Also. Dann ja, kommen wir aber auch mit runter. Bei, bei ja. Oder? Ich habe ja nochmal eine Folge. Ja sicher. Ja. Tun das nochmal nur zwei. Eine Folge geht noch 8 Minuten so lang. Ja. Das ja, ist verhübscht gerade. Warte, wo steht das? Ohne. Wo steht das halt wirklich? Ist egal, so lange der Ola mit ohne... ist ist egal. Jo. Ah, hier ist noch Eisen. Alter. Eisen. Ist der Weitergang, gell? ja? Ja, ich find's gut, bin mir Boah, bisschen ist gut. Geht bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein auto ein Ehrlich, was ziemlich gut ist, ich hab so viele Leute, die cheaten nur einfach bei solchen Projekten. Das ist okay. Ich finde, dass beide Aufnahmen ist meiner Meinung nach eine Pflicht sind. Ja. Sonst mache ich gar nicht mehr bei du, Varus hast du Kuhle? Kuhle? Hast du ja, Ach, das ja, das ist Das ist einfach einmal Creeper. Ach, Mach. pass auf, ne? Die Mannschaft nicht. Ja, damit. Ja, Dann lass den Creeper mal Creeper sein. Okay, warte, ich muss natürlich nicht gehen. Lass mal schon mal Wasser einmal machen, oder? Oh, das das ist ja gar nicht gut. Ich, ich bin so cool. Oh. Was denn? Hey, geh schon auf Diamond Höhe, oder? Ich hab meine Ray Racer Sounds nicht. Ach, du Scheiße. Ah, da fand ich was? Hallo? <lacht> ich baue mir gerade weg ab, gell? Ach du Scheiße, mach mal ein bisschen. Ja, warum nicht? Ja, okay. <lacht> ah, da ist irgendwo Lava. Ja, äh, äh, äh, äh, warte, oh, hier ist dann Lava. Oh, was ist eigentlich? Oben hier ist Lava, glaube ich. Die richtig. Oh, essen. Ich habe in der Laube so. Also. Nein. Und? Alex, nein. <lacht> es geht ist schon richtig. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist die Laube. Ja gut, Alex. <lacht> ich bin auf Battle Rock okay. gegangen. What the heck? Die die kurz sind anzangen, dann muss ich sie wieder ausblenden. Ja, ja. ich gehe mal zur Lava Soll ich mir schon Iron-Rüstung machen? Ja, hab's doch. Auch... Oder mach, ja. Das ist für uns alle, ne? Ja. Okay. Hey, ich muss mal wieder zurück zu dir, meine Spitzhacke ist kaputt. Oder, ich hab einen Plan. Craften darf ich schnell weg. Ah, kleines. Wie soll ich halt auch? <lacht> Ah, Alles klar. Meine Folge ist in zwei Minuten vorbei. Nein, noch mehr. Kaputt. Ich, hab, ich, hab kein kein, ich hab kein Ding. Ähm, kannst du zu mir kommen? Ich hab kein Ding mehr. Kein Holz okay. für Spitzhacke. Ja, okay, ich komme. Das musst du runter. Ja, da weiter warte mal. Da. bin den Gang weiter gegangen, links oben beim Wasser, wo der Creeper war, aber links. Und dann haben wir am Ende vom Gang weiterbaut noch durch, habe ich. Ja, okay. Was du das? Ich komm da gerade durch, Harri Ah ja, ja, ich seh dich, ich seh dich Schau? Sure? Ja Hast du alles mit? Ja, ich hab alles mit Ja, und kannst du mir äh, Holz geben? Oder das? Nice Ehre So Nice Da ist halt Lava am Ende, gell? Und nicht Ja. Das ist nicht rentensicher gemacht <lacht> Ich bin 30 Sekunden draußen, na doch nicht Hä? Was ist von <lacht> dir? Sag ja das nicht rennt nicht. Ah, dort Eisen kommen. Oder gib mal kurz dein Eis, das du hast. Ja, warte, ich mach mir kurz so Eisenspitze, okay. Der Aufnahme ist dann aber RIP. Hä? Der Aufnahme ist dann halt aus, aber das joins natürlich noch mal, oder? Ja, wir joinen. Also wir machen dann halt Katz, also. Ja, ich bleib da und mach da Stripman, gell? Ja. Also du darfst nicht Aufnahme abwenden. Das war's mit der Folge, Alter. Okay. Dann warte ich mal, bis du der Folge Gast. Ja, ich tue jetzt halt die ganze Zeit sneaken und versucht halt Iron und ich bin nur noch drei Minuten. Ja, es wäre halt schon was, gell? Ja. Ich finde nur der Redsen an. Das ist deine erste Aufnahme, was du schwerlich gerade zu Ende spielst, ne? Tja, sollte so sein. Aber ich, ich, ich hab mir gedacht, dass sie weniger Aufnahmezeit noch hätte. Ja, okay. Da musst du wahrscheinlich noch so eine Folge einspielen. Oh. Musst du halt dann alles zusammencutten, ne? Und dann halt das erklären dann, ne? warum das so ist. Nicht ja. wenn cool. das müsste halt dann instabo sein, also weil dann jetzt gefällt und dann ist ja. ja. ja. Aber Menschen immer. Ich hab erstmal eine zweite Folge gespielt. weil jetzt deine erste Mann vor schon. Wir sind ja jetzt schon weg, ne? Die Folge, die zweite ja. Folge, was wir dann für dich dann. Nein, du musst ja noch so die zweite Folge alleine spielen. Wahrscheinlich schon, gell? <lacht> ja. Aber... Muss doch mal nachschauen. schauen. Mit der Aufnahme. Ja. Warte, bis du lange äh, zweite gespielt hast, also so um, so acht, 18 Minuten muss So, dann allein drauf. Dann, ich hab einen äh, Gold angefunden. <lacht> geil, nice. Und dann in der dritten Folge gehen okay, wir halt zusammen drauf. So. Weil die, die, die wissen halt nicht mehr, wo sie sind. Ne? Weil die zweite Folge, Folge kommt morgen, Also yep. die zweite halt dann bei mir. Heute. 32 Sekunden ist bei mir aus. Ja, okay. Wenn wir so lange spielen Ich kann ja meine zweite morgen hochladen, weil ich ja äh, gestern schon mein erstes hochgeladen habe. Ich kann halt einen Tag aussetzen, also damit ich unaktuell bin. Damit ich bin. Yep. Also warte ich jetzt erstmal, bis ich meine zweite Folge hochladen. Also ich, ich spiele jetzt erstmal die dritte mit dir. Dann insgesamt noch, dann die dritte fertig. Damit nicht mehr wissen, wo die wir sind.